Hi Leute, was geht, hi Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir PvP mit einem Freund, Akai. Hallo. Und, hi. Er hat ja, einen Freund, den, den, ich, den ich schon seit, den ich, den ich schon lange kenne, seit 5 Minuten ja. schon. Und das ja, wir spielen jetzt, ja, wir spielen jetzt, ähm, PvP. Und sagen wir mal, dann sag ich mal, fangen wir mal an. Komm. Go. So. Jetzt muss ich erstmal essen, weil ich während ganze Zeit runtergefallen oh my God, bin. Oh mein Gott, ich hab so fertig gemacht. So fertig gemacht. So fertig, fertig gemacht. Digga. Hier. Ja, die Leute die draußen denken, als dumm, ja. ich Dumm, ich <lacht> Nein, hä? Oh ich glaub nur, die Schaden machst so du, chill. Hab ich, äh, nicht. Oma, hab ich vorher Schaden bekommen? Hab ich denn nicht. Ich glaub's ich nur, Oh mein Gott, nun geht auf, Fernkampf, Kampf, Digga. ähm, was machst du da? <lacht> bei mir okay. letztes bisschen, bei mir letztes bisschen. <lacht> Leute, bitte verrecken, sag ich dir. Oh, der hat das kaputt gemacht, ja? Mitten... hä? Oh oh, okay, was was, was führst du, Junge? Oh mein Gott, du Gott, <lacht> <Er weiß>, Scheiße. <lacht> oh, er ist cool geworden. Du führst ihn, aber egal. Alles viel. Doch, das ist weg bei mir. Scheiße, also, ich bin dort, ich bin dort, ich bin dort. Aber doch nicht, oder? Ich bin ja eher auf mich abgehauen. Warm. Man kann im Wasser keine Lava-Playsen, das heißt, ich bin ja nicht. Nein, ich bin Es geht. Tschüss. Ja, ist, wir sind verrecken, was? Wo ist ja? Wo ist ja? ja Hä, mhm. Digga, was? Tschüss! Ich bin tot. Man jetzt einen ekischen worte dass alle Leute wissen, dass ich krass bin. Ich hab ihn ja, nicht gut, verpackt. Ne? Ich hab ihn nicht verpackt, was wollt ihr? Gelecken, gelecken, gib weiter Lecken! Schätze mal, Maske, bei mir das Geleckt anschaut, bei, bei dir. Du! Ja. Nein! Nein! Nein! Nein! Ich stecke auch drinnen fest! Oh mein Gott, du stehst durch dich selber! Junge. Nein! Ist nicht. Danke! Ja, du! Hä? Okay, Wie hattest du okay. so viel Leben, Junge? Ja, Katze. ich weiß du gleich sehen? Die Plattenfunk. Verstatt mich. nicht. Mach ich doch! Versuch. Das ist ein Lecker Ist offen. Äh, nicht... Was? Es ist nicht die ich... Plattenfunk. Scheiße. Man hat nur eine Lava. Man hat noch nicht mal das Bär. Oh, Scheiße. Ah, er rennt schon weg. Ein Traum. <lacht> ein Traum, hier. Ja, mh? ein Traum. Ein Traum. Ein geiler Traum. Ja, wenn du weit weg hängst, bist du krass. Und ich sehe dich nicht. Ich bin schon längst mal hier. <lacht> Hallo. Ja, gut, gut machst du. Oh mein Gott, sieh, oh, er ist mich Nein. Aber nur vor. Ja. Ja, ich. Ich Ich Oh mein Gott, das war krass. Ich mach jetzt ein ekeliges Motorrad. Nein, du bist ein runtergegangen. Ha! Ich mach dir das schade. Ich schaffte nicht, du bist so ein Fetter. Was? Hast du sie nicht bekommen? Ja. Ja. So. Jetzt perfekt. Nein! Nein, also klar, ja, ich bin zwei. Mit drei. Ja, ich bin keiner mag Nein, nein, nein, na. na, na, na. <lacht> so. Mein Name jetzt komm mal her. <lacht> kleiner Memet. Nimm nee, nee. Ja, ich, ich kann ich in Ruhe essen. Ja, ich, Schlau, ich Schlau. Ja, hör mal. Ich sich Dann einfach von... Ähm, von, äh, ein Mädchen. Ein, Peppi. ein Peppi. Oha, oha, komm, Junge! Ein Chill! Ein Chill, ein Junge! Ey, äh, Leute, da draußen wollen Action! Oh ja, Digga! Stirb! Stirb! Ich hab noch volles Leben! Ja, ich bin schlau, ne? Wer bist du Nicht! Ich, oh mein ja, Gott, ich Ich ja. bin so am Sneaken, Junge. Okay, ich sneke Ich sneekel jetzt. <lacht> ich schneke. ich. Schneke. ich schneke. Du Ich sneekel. Die wollen die Nein, die wollen die nicht die da, auf da, auf da auf nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alle Abonnenten schreibt in die Kommentare. Nein, ich schaff euch. Nein, ja, nicht euch, nicht euch, nein, nein, nein, nicht euch, nicht euch, nicht euch. Oh. Ich meine ihn. Ich habe mich dabei, ich werde hey, es Leute. Hey, Leute. Hey, Leute, ich komme, ich mich nicht helfen, okay? <lacht> Doch, okay. hättet ihn, haltet ihn, keiner ja. mag ihn. Ich habe noch eine, eineinhalb. Dann halb. Ah, ich, ich will mit Was? Ja. Du viel okay. mein Gott, ich bin okay. nein, nein, nein, nein, nein, ich schwör's, ich hatte dich. Ich bring dich um im Relap. Ich, ich komm zu dir persönlich. Hey. Okay, komm. Du siehst mich heute Nacht. Du siehst mich heute Nacht. Leicht hier. Oh shit. Du bist so jung, aber. Ich bin hier bei so einem Rauch, keine Ahnung. bist du. Was ist das? Junge, was ist das? Ich hasse dich. Du hat scheiße Rüstung. Du, du lebst ja, bei mir. Halt oh nein, oh shit, nein, du gut. Scheiße. Das hast du gut. Ich nehm ab. Du der Beste. Komm mal durch, komm mal durch. Aber nein, mach keine Statue. Digga, ich mach ohne Rüstung, weißt du? Er bringt mich trotzdem um. <lacht> ich ja. schwör's, wenn man mich umbringt. Ich komm' zu. Persönlich zu den nach Hause, ja, ich so, aber was mal nicht Es sollen, muss natürlich um, ähm, wer aus seiner Pistole ausgeschossen aus. Ach, oh, aber Junge, Kickwart, Schlange, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, Zombie ich wie, spiel jetzt spiele Rakete gerade Rakete wie, ihm. wie, Was wo bist du? wie, er <lacht> ja. Nur, komm mal her! Ja. Gutes. So, erstmal baue ich mir eine kleine Base auf. Wollte ich selber machen, aber okay. Nur durch Corporate hacken. Was? Was? Lass ich mal eine, eine tausendmal sichere Base als er. Frag ich euch. Oh mein Gott, ja stimmt. Wir bauen beide eine Base. Dann freuten wir. Ja, dann schafft es nicht tun, äh, gegen mich. Was? Ich bin nicht zu Man kommt nur bis rein. Was? Ja, okay, äh, ich Leute. Ich muss lange warten. Ich hab eine ganz Hä? kleine, ich hab keinen, ich finde die Idee, keine Ahnung, ich. ich habe eine kleine, äh, kleine Idee. Vielleicht seht ihr, was ich jetzt gerade baue, aber. Ja. ja keine, keine Ahnung, Ahnung ob ihr es seht. Ich oh, ob ich merkt, keine Ahnung. So, so. So? Ich spiele keinen. Nein, mein Kopf ist ausgegangen. Ähm, <lacht> das kann ich doch nicht weiterbauen. Musik kann ich. Doch, ich dachte gerade eine Sekunde, wir haben keinen. ich habe keine Spitzhacke. Ich mehr. baue eine Sky Base. Hä? Man hat zwei, Man hat zwei dabei mal. Was? Guck nicht da. Ja. Natürlich, man hat immer Spare bei PvP. Ich mache jetzt ein up MG. Wenn ich den verkacke, dann... Warte, meinst du schon mal wollen zusehen wie du verkackst Ähm. ich nicht gesehen, aber was hättet ihr gedacht? ich natürlich natürlich was was mal mal mal Okay, mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal ich nee, bin einfach die Kunden bereit. Ich weiß, ich bin gar nicht bereit. Bist du gar nicht bereit? <lacht> das ist dein Ernst? Oh nein, das ist die Kim. Oha, doch. Jetzt kann, kann. Ne? Kannst, ne? ich? Oh mein Gott. Hallo, fuck? <lacht> Hallo, nicht Hello. bleiben. Hm? Ab, und ich bleibe mit meiner Kindheit ein fick ich, Ananas Na Leute, wir haben doch verkackt. Also ich, Also, ich würde mal die Koppen nehmen deine. Hier. Oh Hier ist Hier ist sogar Lava. Oh my god. Oh, Hals ich hasse, ich, hasse dich. ich hasse dich. Stirb an Krebs. Stirb an Krebs, sag ich Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Ich kütze dich jetzt. Ich kütze dich jetzt. Ja. <lacht> Boah, Junge. Er ist gerade kommt, du auf die 23. Hm. Junge. Okay, okay. Hm. Hattest du wirklich noch ein Herz? Leute. Könnt ihr mir sagen, wie soll ich schlecht mit dem Okay, ich muss... Ich muss auch... Ich muss mal üben. Ach du! Was Ach du Scheiße! Komm her! Okay. Komm her, ja, yes, yes. Yes, meh. Hey, gern. Oh Wir machen jetzt Spider-Man, Digga. du bist spider der Menü mit? Ah, Egal. Hey, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, so, nein, komm jetzt nicht mehr raus. Doch, <lacht> Ja, ja. Ja, ja, ne? Ich komme nicht mehr raus, oder? Ja, ja, ja. Ach, Digga, ach, Digga, ach, Digga, mal. Ich hab doch ein Big Droop Ich, du musst nie mehr um zwei. Wollen Action, Action sehen? Du, die wollen Jackson Action sehen? Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ach, Scheiße, nein, nein, ich hab's dich. Was? Ey, ich komm hier runter, was? Warum hast du immer so nicht? nee, hm. nee, du schummelst! Hm. Hinter dir! Ja! sag, hinter dir! ich hab' den Oh mein ja. Gott, ist. ich muss endlich endlich fertig machen? Hol' nochmal die Weg Dann, dann viel Spaß beim Suchen. <lacht> Wir können. Wir Sophie. Zahlen. Wir werden suchen. Was? Du willst mich da wohl nie helfen. Ja, komm, wir, spiel, wir spielen halt im Zieg, okay? ein Tick, okay? 3, 2, 1, such dich. Okay. Lass mal was snacken. Ich war. irgendwas zu snacken. Ja, wo bist du? Zeh' dich doch nicht mal. Ich bin in der Mitte. In der Mitte, ich bin wirklich da. Hä? Warte nicht auf mich? Ich komm' nicht, ich bin eh gleich da. Du bist ein bisschen schneller mit dir, Ja, jetzt nicht mehr. Han, han, han, han, han. Han, han, han, han, han, Du hast zu viel gehofft, sage ich dir. Ich bin bei Lava, du hast Lava gesetzt. Sehr gerne. Aber knapp. Plötzlich plötzlich was gefunden. Ich nicke noch nicht mal. Hallo, du Rassist! Ein Tipp, ich bin irgendwo da, wo du jetzt gerade warst. Heißer. ist mein Name? Ich bin drinnen! Was? Warte, was? Hast du mich? Ich bin irgendwie versteckt. Aber wo? Sag ich dir nicht? Genau. Han, han, han. Vielleicht bin ich am Spawn. Vielleicht bin ich draußen. Vielleicht bin ich unter der Erde. Vielleicht bin ich in meinem Haus. Vielleicht bin ich auf der Brücke. Vielleicht bin ich auf der U-Bahn, vielleicht bin ich an den Holzstand, vielleicht ist gerade über die. Leute, ich bin jetzt, jetzt gerade ich, gerade oh, ich bin jetzt gerade gemutet. Oh, die Erkleinung. Was mich gerade gemutet? Ich bin jetzt gerade wieder ähm, gemutet. Der hört mich nicht. Leute, ich bin jetzt gut versteckt. Wir gucken mal seine Reaktion, wenn, wenn wir es gleich auflösen. Und Hallo? Ja. Vielleicht auflösen, muss ich war? Hey, ja, Digga, bist du dumm? Ich versteck mich. Ja, egal. Wo bist du? Ja, komm mal in die Mitte, ich schieße dich einmal an, dann weißt du, nicht. Als ob es halt immer noch nicht weißt. Was? Was für dich? Ja, komm in die Scheiße Mitte. Bin da! Ja. Wieso nicht? Nee? Ich schwör's, ich bin da! Okay. Du bist nicht da. So da? Ich bin da! Alles klar. Hey, wie wenig Leben hast du noch? Oh mein Gott! Stirb! Du bist nicht nie gekommen. Du bist nicht gut gekommen. Deswegen. <lacht> mmmm yes, that's my gold apple ever you oh, fetter gotcha bitch I have in my you go let it go let it go another sick Just... gotcha bitch hey who's a man <lacht> okay, <lacht> okay, <lacht> okay. ich, um, ich bin das, das, das, okay. das ist ein kleiner Mistgerl. Ein Mistgerl. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, oh, Frieden, Frieden, warte, Frieden! Macht Frieden. Macht. Ganz kurz, ganz kurz Frieden! Da checken, wo ich war! Okay. Willst du mal Ich wo ich war? Ja, ich, ich, hab ich war nicht da drin, guck mal wo ich war, ich war hier ganz ganze Guck mal, ich, ich weiß! Ah! Hier! Ich weiß! Hier. Wie? Ich weiß! Ah. Nein! Nein! Du fetter Sack, Junge! A room habe nichts Hab nicht gemacht sagt, das nicht. du bist ein kleiner Nein. bei dir. noch letzten Kampf, letzter Kampf dann bringe ich schon. Das ist der Finale Kampf, okay? Das ist der Finale Kampf. Nein, ich nein, schlafen. Das ist das Finale Kampf und nach diesem Finale Kampf ja ein auch schon Video und der ich mal sagen, statt in den Finalen kann. Ja, und neu. Ein, Junge, ich hab' Karten und hat Essen. Hier doch, Komm, mal ab? Äh, was? Also, als ob man seit. Oh, nicht... Ja! Finale-Kam habe ich gewonnen, Leute! Und das wird entscheiden, wer der Bessere ist. Aha, Obwohl ich 16 ja. Mal, 16 mal ge ich gestorben bin. Ja. Und mhm. dann würde ich mal sagen, das war's auch schon mit dem Video. Und Bitte, ciao! Ja.